Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Kohlhack Kartoffelsuppe vorstellen, die ich mal wieder in Ninja Foodie Max mache. Super Gericht gerade jetzt bei Wintereinbruch, genau das Richtige, lecker und sättigend. Schaut es euch an. Ich hoffe es gefällt euch. Alles liegt bereit, was ich brauche für die leckere Suppe. Ich nehme Spitzkohl, dazu Rinderhack, Rapsöl, Kartoffeln, Zwiebeln, rote Paprika, Möhren, außerdem Petersilie, stückige Tomaten und Rinderbrühe. Zum Würzen werden wir sambal Uleg nehmen, Tomatenmark, Kümmel, geräuchertes Paprikapulver und Pfeffer und Salz. Ich beginne mit dem Kohl und der Spitzkohl ist ein bisschen weicher als ein Weißkohl und auch etwas besser zu verdauen finde ich und etwas milder und ich nehme zuerst den Spitzkohl, halbiere ihn und dann schneide ich aus dem Spitzkohl den Strunk raus, das hat man früher immer gemacht, weil der etwas bitter war, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, also ich mache es immer noch, ich schneide den Strunk hier raus aus den beiden Hälften und entferne den und wenn ich das gemacht habe, dann geht es auch ganz einfach weiter. Dann schneide ich diese Hälfte jeweils erstmal in längst in Streifen. Dann schneide ich dann quer nochmal zu den Streifen. Nicht zu kleine Stücke, denn die sollen ja hinterher auf dem Löffel noch zu sehen sein. Der Kohl geht auch noch ein bisschen zusammen. Das reicht. die kartoffeln die schneide ich dann erst in scheiben und dann in streifen und dann schließlich in Würfel. auch die nicht zu klein die gehen dann ein bisschen zusammen beim dampfen die möchte ich noch sehen und auch nachher im mund schmecken so sieht das aus Ja, zwiebel ganz einfach Zwiebel pellen. und wenn ich die gepellt habe dann schneide ich die beiden zwiebeln ganz einfach in kleine stücke eine klassische technik die kennt ihr als nächstes kommt die Paprika dann, auch das geht zügig. Paprika einfach entkernen und würfeln. Da gibt es ja verschiedene Methoden, ich habe es heute mal so gemacht. Die Größe reicht. Und die Möhre muss man meines Erachtens nicht schälen. Es reicht, wenn ihr ein bisschen schrappt. Und wenn ich die Möhre geschrappt habe, dann schneide ich die. In kleine Stücke, dazu halbiere ich zuerst die Möhre. Vorsichtig, schneidet euch nicht, Möhren sind nicht ganz ungefährlich, sind ziemlich hart. Man kann da schnell abrutschen und schneidet euch sonst eine Basis, auf die ihr die Möhre legen könnt. Dann schneide ich die Hälften nochmal in Streifen und diese Streifen kann ich dann in Stücke schneiden. Und auch die soll nicht ganz so klein sein. Ja, Letzter Akt hier, Petersilie, die wird gehackt und auf geht's an den Topf. So hier der Ninja Foodie Max, das ist ja der mit den beiden Deckeln, bei mir steht er noch auf Air Crisp, also Heißluft, weil ich das meistens benutze, brauche ich natürlich jetzt nicht, sondern ich will jetzt hier anbraten, wir müssen also rüber nach links auf Sear Sauté, also anbraten, dazu nehmen wir diesen kleinen Funktionsknopf und drehen einfach links rüber und schon sind wir da und da gibt es fünf Stufen, wir nehmen die höchste, da gibt es keine Temperatur, einfach anmachen, höchste Stufe anbraten, los geht's deckel auf und jetzt äh, gebe ich zuerst mein öl in den topf hier das ist kein olivenöl das ist ein rapsöl was ein bisschen höher erhitzbar ist ihr seht der topf macht schon richtig hitze da unten das ne? britzelt schon und jetzt gebe ich zunächst meinen rinderhack hier in den topf und das brate ich dann krümelig und wenn das krümelig ist dann gebe ich als nächstes hier zu meinem hack die paprika und die zwiebeln das ganze rühre ich jetzt ja, noch ein bisschen rühren müssen, mischen müssen, also erstmal zugeben, ne, ein bisschen mit anbraten hier in dem Fett, dass das Rinderhack auch noch auslässt und wenn ich das gemacht habe, na, vielleicht fünf Minuten, viel länger braucht ihr da gar nicht, dann gebe ich als nächstes meine Möhren dazu und das gleiche Spiel wieder, alles ein bisschen mischen und noch mal ein bisschen mit anbraten, nächster Schritt, wenn ich die Möhren hier gut gemischt habe, dann kommen die Kartoffeln dazu. Und ein gleiches Spiel, auch die gebe ich dazu und mische sie, die haben ein bisschen mehr Stärke jetzt, wo ich mal fünf Minuten nochmal anbraten lassen, die Kartoffeln, die binden auch jetzt schon so ein bisschen. Und wenn die Kartoffeln hier gut gemischt und so ein bisschen heiß geworden sind, dann kommt der Kohl dazu. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Das ist also ganz ordentlich, was hier reingeht. Ich habe hier den großen Ninja, also hier alles an Spitzkohl dazugeben. Das geht in den großen Topf rein, aber das ist knirsch. Ne? Also der Topf ist wirklich voll dann erstmal. Und ihr seht hier, das ist die maximale Grenze für Druckkochen. Also nicht höher und die haben wir gerade gerissen fast. Ja, der Topf ist wirklich rappelvoll. Mehr geht eben auch nicht mehr rein, aber wir nutzen den voll aus. Denn ich friere davon viel ein hinterher, wenn ich die Suppe fertig habe. Jetzt kommen die Gewürze, geräuchertes Paprikapulver, passt super, Kümmel, würde ich immer nehmen, schmeckt ihr wirklich hinterher nicht mehr, ist aber gut für die Verdauung, Sambalulek, Sambalulek und Tomatenmark. Ja und jetzt kommt das, was ihr glaube ich schon ein paar Mal gehört habt, heute Mission, mischen, mischen. Ja und das ist nicht impossible, nein, ihr könnt das einfach mischen. Jetzt kommen die Tomaten dazu, die geben ein bisschen Flüssigkeit und ein bisschen Säure. Das ist wirklich wichtig als Ergänzung und mischen, mischen, mischen. Ja, wenn wir das alles gut durchgemischt haben hier, dann sind wir auch schon fast fertig. Es gibt ja nicht mehr viel. Jetzt kommt unsere Rinderbrühe und glaubt mir, ich habe es genau ausgezirkelt. Die zwei Liter, die ich jetzt hier noch aufkippe, die führen dazu, indem der Kohl so ein bisschen zusammengegangen ist, dass wir wirklich nahezu exakt hier eine Punktlandung machen. Und nachdem wir noch gepfeffert haben hier und gesalzen, habe ich nicht mehr, die Brühe war salzig genug, haben wir auch dann wirklich fast genau die maximale Füllmenge erreicht hier im Ninja Fulimax. Mehr dürfen wir nicht reintun, ihr seht hier also fast ganz genau, perfekt. Ja, jetzt kommt der letzte Schritt. Denn jetzt geben wir den Druckdeckel, den pressure Lid, oben drüber. Und ihr wisst, wie das geht. Da gibt es so eine Markierung am Topf und da gibt es eine am Deckel. Die beiden, diese Pfeile müssen übereinander stehen. Und wenn ihr den Pressure-Lit aufsetzt, so, dann könnt ihr ihn rechtsrum zudrehen, dann rastet der auch ein. So, jetzt brauchen wir ja nicht mehr anbraten. Jetzt müssen wir ja Druck haben. Also wir wollen ja jetzt unter Druck ein paar Minuten das Ganze garen. Also mit dem Rädchen einfach nach oben fahren. Pressure High, höchste Stufe, 10 Minuten, reicht. Auf geht's. Und denkt dran, dass ihr das Ventil auf Ziel habt, also das Ventil zu, damit er auch Druck aufbauen kann. Ja, dann zählt er jetzt runter die 10 Minuten. Er ist fertig. Ja, dann lassen wir Druck ab, ich mache es händisch, also ich mache mit dem Löffel dann das Ventil auf die andere Seite, lege einen Lappen drüber, das geht schneller und dann können wir den Deckel abheben, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, da kommt noch heißer Dampf raus, nicht mit dem Kopf drüber, also noch heißer Dampf, den Deckel vorsichtig abheben und wow, hat es geklappt? Ja, meine Suppe riecht ganz wunderbar. Ich löffle hier mal so ein paar Kellen auf den Teller. Riecht wirklich super, sieht toll aus. Konsistenz ist genau richtig. Alles ist weich. Wahrscheinlich hätten auch fünf oder sechs Minuten gereicht. Zehn waren gar nicht notwendig. Dann haben die Sachen noch ein bisschen mehr Biss. Also macht mal fünf oder sechs. Das reicht wohl. Jetzt garniere ich nur noch mit ein bisschen Petersilie. Das ist alles, was ich hier noch mache. Und ich kann euch sagen, super lecker, super sättigend, wirklich Soulfood.